Fast jeder von uns schleppt aus seiner Kindheit Laster mit sich, die uns das Leben als Erwachsener sehr schwer machen können. Destruktive Dynamiken zwischen den Eltern, mit den Eltern oder innerhalb der Familie, schlechte Rollenvorbilder, fehlende Elternteile, körperliche und psychische Misshandlungen und Erniedrigungen. All das wird dann Teil von einem und das Fundament, mit dem man dann in die Welt hinausgeht, um zu leben und zu lieben. Doch solange dies in uns ist, wird man nur sehr schwer in der Lage dazu sein und sich in seinem Wiederholungszwang immer nur mit dem Gewohnten konfrontieren wollen, was man beigebracht bekommen hat, zu empfinden. Und es wird einem sagen, hey, ich bin immer noch da, schau mal hier hin. Und natürlich versucht man sich davor abzulenken, baut sich seine Komfortzonen, verliert sich in Lust und Süchten, an seiner Arbeit, an seinem Partner und seinen Freunden und ja sogar an seinen eigenen Kindern, denen man dann all dem Mist vorlebt und weitergibt, weil man es selbst nicht besser konnte. Und wir tragen neben unserer eigenen Last so viel aus unserer Familie mit, von der wir gar nicht wissen, dass es da ist. Was sich dann als Thema in unserem Leben manifestiert und sich wie ein roter Faden durch die Generationen zieht. Das ist dann das, was uns antreibt. Unser Treibstoff, diese Trauma-Energie, die dann buchstäblich Teil unseres Wesens wird. Und wenn etwas Teil von dir ist, dann wirst du dich nicht so leicht verändern wollen. Sondern es einfach immer wegschieben, um klarzukommen, Weil du so funktionierst. Und unser ganzes Leben besteht nur aus dem Wegschieben und Runterdrücken unserer tiefsten Probleme. Wir sind alle verrückt. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, um anzusetzen, und um zu sagen und sich einzugestehen – ja, ich bin verrückt – dass wir die ganze Zeit nur vor uns selber weglaufen und uns in den Ablenkungen und Vergnügen, den Kleinigkeiten oder den großen Zielen verlieren, verlieren, die das Leben uns bietet. Heute will ich aber nicht darüber sprechen, wie sich das Ganze zeigt oder was man dagegen machen kann. Heute will ich euch nur sagen, dass es da ist. In jedem von uns und uns davon abhält, ein wahrlich authentisches, und glückliches Leben zu führen, dass in jedem von uns ein kleines, verletztes Kind steckt, welches sich denen Menschen zeigt, denen man am nächsten steht und wir füreinander Verständnis haben müssen, um zu heilen und gerade in allererster Linie für sich selbst. Letzte Nacht stand ich vor einem verdunkelten Wandschrank. Kaum auf den Beinen stehend und hörte eine Stimme in der Dunkelheit. Du kannst nicht zurück. Du musst weiter. Öffne ihn, flüsterte sie. Wir sind getrennt von unserer Kindheit. Von unserer Unschuld. Und empfinden unsere Geschichten, als hätten wir sie in einem Buch gelesen. Ich erinnere mich nicht an viel von damals, aber ich erinnere mich, was aus einem Wandschrank wird, wenn die Lichter ausgehen. Und kenne die vielen Dinge, die ihn füllen. Wir nannten solche Sachen Albträume. Wir liefen barfuß durch die Gänge unseres Hauses, um uns an unseren Eltern festzuhalten, als seien sie das einzig Echte in der Welt. Und meine Mutter, sie würde uns retten, dich und mich. Und nun stehe ich hier, wo du dich vor langer Zeit verstecktest, und ich sehe dich, ich sehe mich selbst im Wandschrank sitzend, verängstigt, weinend. Und du hast jeden Grund dazu, denn während wir aufwachsen durch Lieder und Geschichten, dass Liebe alles in der Welt ist, und während wir dies glauben, wollen wir sie mehr als jedes andere Ding. Doch die Welt ist sie uns nicht schuldig. Und ich weiß, wenn wir sie dann haben, zerstören wir sie. Weil du schon viel zu lange hier drin bist, alleine. Dass wenn wir groß werden, du und ich, wir uns betrügen werden, weil wir es nicht besser können. Dass wenn wir den Menschen finden, den wir lieben, ihn verlieren, weil wir uns aus Angst nicht selbst genug akzeptieren können. Dass wir die Freunde, die wir lieben, eines Tages davon schweben lassen, nachdem wir sie ausgedrückt haben. Dass die Mutter, die uns an die Hand nahm und uns durch die Dunkelheit führte, uns anrufen, uns vermissen wird und wir versteckt bleiben werden. Das wird wirklich grausam. Und um dich abzulenken, erzähle ich dir Geschichten von Helden, die Ideale sind und Bösewichte, die absolut normal sind. Und die Wahrheit ist, dass wir absolut normal sind dass jeder absolut normal ist. Und du schaust mich zurück aus dem Wandschrank an, in eine Welt, welche ich nie wirklich verändert habe und fragst mich die einzige Sache, die du wirklich wissen willst. Wenn wir groß werden, haben wir dann immer noch Angst, wenn die Lichter ausgehen. Zeit dies für dich selbst herauszufinden.